Ja, da sind wir diesmal auf der Suche nach echten Collie-Freunden. Das ist nämlich die Lassie Lassie ist, ich glaube, man sieht es, ein älteres colli mädchen Sie ist ungefähr zwölf Jahre alt. Sie ist super freundlich. Sie sieht und hört wahrscheinlich nicht mehr so gut. Das heißt, sie braucht erstmal mal ein bisschen Zeit, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Aber sie ist immer nett. Sie kommt mit Menschen aus, sie kommt mit Tieren aus. Und sie ist ganz schön hübsch. Also hier brauchen wir richtige colli freunde Menschen, die sich... Mit alten Hunden, die einfach die Vorteile von alten Hunden sehen, kommen Sie mal hier im Dresdner Tierheim vorbei. Wir sind auf der Suche nach so einem kleinen Weihnachtswunder für die Lassie.